Oh. Hey, ähm, hier ist Antein. Nein. Klappe, Papyrus, das war keine, das war deine Idee. Das war, glaube ich, gar nicht ich. Äh, Mensch, du musst für mich etwas abliefern. Oh. Ähm, bitte? Ich bin Snowden vor Papyrus Haus. Man sieht sie ich, du Rabaukel? Klick. <lacht> <lacht> Hey, ich möchte dir es geben. Aber du trägst viel zu viel mit dir herum. Ach komm. Jetzt muss ich. E Ach komm. Äh. Packen gucken, wir, wir die Karamellkuchen wieder. Der ja. Karamellkuchen ist auch wichtig, falls wir nochmal. Ja, pff. <lacht> es bra da brauchen wir noch eine Weile, sage ich jetzt mal. Ach so, ja dann. Es kommen noch ein paar Parts, sage ich jetzt. Ach so, ich dachte. Ähm, also. <lacht> ich muss schon mal einen Gefallen bitten. Ähm, ich, ich möchte, dass du diesen Brief abgibst. Er ist für Dr. Elfes. Da wollten wir hin. Wie? Warum ich ihn nicht selbst abgebe? <lacht> ähm. Als ob! Naja. <lacht> ja, <Lack lacht> Realisierung! Ich Lack ist eine Realisierung Reaktion, ist aber wir sind Freunde, also... Ich, ich verrate es dir. Nein. Hotland ist furchtbar. Ich möchte da nicht mehr hingehen. Ja, Also, hier bitte schön. Du hältst Anleins Brief. Oh, und wenn du ihn liest, dann töte ich dich. <lacht> Vielen lieben Dank, du bist der Beste. Ich weiß gar nicht, also, was passiert. zu lesen? Bist. Ja, kann ich mal speichern. Okay. Was passiert, wenn man den liest? Ich habe keine Ahnung, wir schauen mal. Okay, das okay. ist ja, ja, halt auch nicht. Deine Realisierung war ziemlich geil. Ich weiß es halt auch nicht, deswegen will ich das wissen. Ja, Anlein und Elf ist halt, ne? Nicht Escor oder Echt? der Mensch. <lacht> ich, ich mochte da. Ich... Drauf, ja. Wir haben ihm was vorgemacht. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ich werde dich sowas von töten. <lacht> <lacht> Mehr kommt nicht? Ja, anscheinend. Wow. Das Nehmen ich wir doch mal mit dir jetzt. Vielleicht sagt er jetzt was. Wird... Also, worauf warst du? Okay. Je schnell fertig bist, desto besser. Dim dim zu so spät. Dann gehen wir mal den Die Tür hat keinen Briefschlitz. Brief darunter schieben. Ja! Nein! <lacht> du schiebst den Brief unter die Tür und klopfst an. Warum? Warum klopft man nicht vorher an? Ist es Elfes? Ja. ja. Oh, oh nein! Ist das ein weiterer Brief? Möchte ihn nicht öffnen. K kannst du ihn nicht zurückschieben? Nein. Nein, ich kann so nicht weitermachen. Diesen Brief lese ich. Ähm... Er ist ziemlich stark zugeklebt, oder nicht? Ja. <lacht> Warte einen Moment! Was auch immer sie gerade getan hat. Äh, hi! Wenn das ein Witz ist, dann... Oh. Oh mein Gott. Hast du diesen Brief geschrieben? Sicher nicht. Nein, nein, nein. Er hatte nein, keine nein. Unterschrift, also wusste ich nicht, wer ihn... Oh mein Gott. Oh nein. Das ist sehr charmant. Und ich wusste gar nicht, dass du so schreiben kannst. Es überrascht mich nach all den blöden Dingen, die ich, ich, die ich tat eigentlich verdiene ich keine Entschuldigung und noch weniger äh, das und dann auch noch so leidenschaftlich äh, weißt du was in Ordnung ich bin dabei das ist das mindeste was ich zur Wiedergutmachung tun kann Ja, oh, lass uns date. Okay. <lacht> Nein. Nein. ich will Ey, jetzt äh, hier aufstehen auf und gehen Start. es ist vorbei <lacht> Oh nein, das war, Pfeil, das war schon schlimm. Gott! Ähm, Viel Spaß, Lucky! Muss mich noch umziehen. Umzie oh Gott. <lacht> <lacht> <lacht> nein! <lacht> Alle das 16 haben jetzt aufsteuert. Wie, wie sehe ich aus? Deine ja, alte Oma irgendwie. Bitte freund. Meine Freundin hat mir geholfen, dieses Outfit zu wählen. Die hat einen guten Sinn für. Ähm, wie auch immer, ziehen wir es durch. Wow. <lacht> Hi, warte. Wir können das Date doch noch nicht beginnen. It's okay, cool. Dann können wir gehen. Ähm, ich muss dir erst Items geben, um deine Zuneigung zu steigern. Das erhöht die Chance, dass das Date ein Erfolg wird. Wie <lacht> <lacht> <lacht> auch immer. Für keine Sorge, ich bin vorbereitet. Oh Mann. Ich habe mir einen Geschenkvorrat für so ein Date angelegt. Äh, als erstes habe ich... ...ein wenig Metallpolitur. <lacht> für wen das wohl gewesen sein so soll? <lacht> Wetter zum Beispiel. Ähm, vielleicht kannst du das nicht nutzen. Aber... ...ich habe hier ein wa wenig wasserdichte Creme für dich. nein. Nice. Für deine Schuppen. Deine ähm... ...Schuppen. Ähm, naja. Wie wäre... Für so den das wohl hätte... gewesen ist. <lacht> Für magische Speere, dass ich. Ähm. Hi, vergessen wir die also. heute. <lacht> beginnen wir einfach mit dem Date. So, ich Auf hab. Wand, eine... Am Rande, jeder von uns drei hatte ein Date. Ja. Mhm. Ja, mhm. lass uns mit dem Date beginnen. Wer wohl die Freundin war? Andern. Ja. Für wen die <lacht> Geschenke, Geschenke wohl sein sollten. Ähm. Für uns wäre hi. <lacht> Magst du Anime? Nee. <lacht> wir <lacht> mögen Anime, oder? Nein. Hi, ich auch. Ein schönes Date. Hi, lass uns irgendwo hingehen. Nein. Aber es wäre ein guter Ort für ein Date. Ich habe es! Gehen wir auf die Müllhalde! Perfekter Ort! <lacht> <lacht> Master! Irgendwie. Ich kenne das doch gar nicht! Wir gehen an dein und ich immer hin! Wir finden hier immer ganz tolle Sachen! <lacht> ja? Sie ist wirklich... Äh, oh nein! Das da drüben ist sie! Ich kann mich nicht zeigen lassen, wenn ich dich date! Warum? Weil, ähm, naja. Oh nein! Da kommt sie! Oh shit! <lacht> Warte, ich war doch nicht mehr ins Heideland, Land, äh, Hotland! Nee, was... Ey, da bist du! Ich äh dachte, wenn du den Brief auslieferst, ist das vielleicht eine schlechte Idee. Ich werde das erledigen, gib ihn mir. Wie, <lacht> du, bist... hey, du hast ihn nicht. Ja. <lacht> yeah. Hast du sie wenigstens gesehen? Äh, ähm. Nein, ich habe sie <lacht> noch nicht gesehen. N nein? Aber sie ist jetzt zu Hause. Wo zum Geist steckt sie bloß? <lacht> wow. Oh mein Gott. Naja, es ist offensichtlich was. Ich, ähm, mag sie wirklich. Ich meine, mehr als andere Leute. Tut mir leid. Ich dachte mir, weißt du, es wäre vielleicht nett, eine Art Fake-Date mit dir zu haben, damit du dich besser fühlst. Wenn ich es so herumdrehe, klingt es sogar noch schlimmer. <lacht> es tut mir leid, ich habe es wieder vermasselt. Andein ist die Person, die ich wirklich daten möchte. Aber ich denke, sie spielen in einer höheren Liga. Ja. Nicht, dass du nicht, ähm, cool wärst. <lacht> aber Ander. Siehst du so selbst sicher und stark und witzig. Ich bin bloß ein ihm, Eine Schwindlerin. Ich bin die königliche Forscherin, aber alles, was ich tat, ist Leute zu verletzen. Ich habe ihr so viele Lügen erzählt. Sie denkt, ich. Sie denkt, ich wäre viel cooler, als ich wirklich bin. Wenn wir zusammenkommen, wird sie die Wahrheit über mich erfahren. Was soll ich nur machen? Sag ihr die Wahrheit zum Teufel! Die Wahrheit? Aber wenn ich ihr das sage, hasst sie mich bestimmt. Ist es andersherum nicht besser? Ja, das Mit ist richtig gefangen gehört damals. Beide... Ja. Wird eine Lüge leben, bei der beide glücklich sind? Ne. Oder mit einer Wahrheit, bei der niemand glücklich ist. Sie wird glücklich sein. Es das heißt immer, sei du selbst. Aber ich mag mich selbst nicht besonders. Ich okay, klar. <lacht> okay, also sie wäre je lieber jemand, der von den Leuten gemocht wird. Wie wär's, wenn du da mal deine Taktik mit dem Anrufen und Tipps geben bei Fallen überdenkst. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Nein, du hast recht. Siehst du? Lol, warte. Schaut, da ist ein Hund in dem Fernseher da yeah, oben. Ja. Was? Wo? Oh, lol. Und das <lacht> sind auch ein Hund. Und ein Hase. Ein Killerhase. <lacht> Jeden Tag habe ich Angst. Angst davor, was passiert, wenn die Leute die Wahrheit erfahren. Das sind alle nur wegen mir verletzt. Aber wie kann ich anderen die Wahrheit erzählen? Ich habe einfach nicht das Selbstvertrauen. Ich werde es nur vermasseln. Kann ich das üben? Ähm. Das ist <lacht> ja okay, beides das gleiche. Ähm. Ja. Äh, Rollenspielen? Das hört sich sogar ziemlich spaßig an. Oh Gott. Okay, wer von uns spielt anderen? <lacht> das übt sie ja nicht. <lacht> ja. Oh, richtig, offensichtlich. <lacht> ähm. Uh, hi, Andein. Wie, wie geht es dir heute? Mir ähm, geht es gut. <lacht> <nicht> no, <lacht> Danke. Wir müssen doch realistisch sein. Nein. Du erzählst mir das oft <lacht> und ich weiß nie, was ich sagen soll. Aber ich weiß, dass du das nur platonisch meinst. Schließlich sind wir nur Freunde. <lacht> <lacht> ähm, cool. Also, ich möchte mit dir über etwas reden. Ähm. Nein, nein, nein, um was geht es, eigentlich? Wir wollen nicht übertreiben. Wir wollen das Figur nicht antun, nur von mir. hi. Ähm, weißt du, ich. Ich, ich war nicht ganz ehrlich zu dir. We we weißt du, ich. Ach, vergiss es. An <lacht> dein. Ich, ich möchte meine Gefühle ausdrücken. Ich würde so lachen, wenn gleich anderen wirklich kommen und das Ganze mitgehört. Du bist so tapfer und so stark und so nett. Du, du hörst mir immer zu, wenn ich über nerds rede. Du, du tust immer dein Bestes, um, um mich zu... Zum Beispiel, wenn du sagst, dass du mich vor jemandem verteidigen würdest. Nein! Ich halte Die das Musik, nicht auf. <lacht> Ich liebe dich einfach über alles! HALTE MICH, ANDAIN, HALTE MICH! Ja. <lacht> ich hab's mir aber auch schon gedacht. Das war... <lacht> dieser Blick. Ja, so wie so ein Abgestorben <lacht> Was hast du gerade gesagt? Äh, ANDAIN? Ich... ich habe nur... Hey! Wow, warte eine Sekunde. Deine Kleidung ist echt süß, was ist der anders? Warte eine Sekunde, habt ihr beiden... ein Date? Ähm, JA! <lacht> ähm, nein. Ich meine, wir <lacht> haben eines, aber wir hatten nur ein romantisches Rollenspiel als Andein. <lacht> Was? Ich meine, ich meine... Undine, ich, ich habe dich angelogen. Was? Über was? Über, naja, alles. Ich habe dir gesagt, dass Algen wissenschaftlich wichtig sind, aber ich nutze sie nur, um Eiscreme herzustellen. Und dieses Geschichtsbücher über die Menschen, die ich lese, sind nur bekloppte Comics. Und die Geschichtsbücher, <lacht> das sind nur, die sind nur ähm, Animes. Die sind nicht echt. Und weißt du noch, als ich sagte, ich wäre mit dem Handy beschäftigt, ich habe nur frozen joghurt in meinem Schlafanzug damals gesagt. Elfes. <lacht> ich kann das nicht. Ich, das ich ist automatisch Ach so, Ich wollte dich nur beeindrucken. Ich wollte nur, dass du denkst, dass ich cool und intelligent wäre. Dabei war ich nur ein einsamer Nerd. Elfes. dein Ich denke, du bist wirklich cool, okay. Elfes. Es ist. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh mein Gott! Die Musik. Ich denke, du bist auch cool, aber du musst wissen, das meiste, was du gesagt hast, kümmert mich nicht. <lacht> Egal, ob du kindische an siehst oder Bücher liest. Für mich ist das alles nur nördiges Zeugs, was ich an dir mag ist, dass du leidenschaftlich bist, du bist analytisch, was auch immer los ist, du kümmerst dich darum, zu 100% mit maximaler Energie, du musst mich also nicht belügen, ich möchte nicht, dass du irgendwen nochmal belügen musst, ich möchte dir dabei helfen, mit dir selbst glücklich zu werden, und ich habe da genau das richtige Training für dich. <lacht> hm. dein, du, du willst mich trainieren? wie ich? <lacht> ah. <lacht> oh Gott! <lacht> Nein! Na, Papa, was wird das erledigen? Also, bringen wir diese Knochen zum Schwitzen, Alter! Es ist Zeit, hundert Runden zu jonglen und zu brüllen, wie toll wir sind! Bereit? Ich werde gleich die Uhr, oder starten. Oh nein! Ich gebe mein Bestes! <lacht> Was war das? Oh mein Gott! Sie hat nur Witze gemacht, richtig? Diese Cartoons, diese Comics. Die sind doch echt oder nicht? <lacht> Anime ist echt richtig. <lacht> ähm, <lacht> Anime ist echt. Ja, Ach, nee, ja ist, es echt. ist schon echt, ja, ja. <lacht> ich wusste es. <lacht> Gigantische Schwerter. Magische Prinzessinnen. Hier komme ich. <lacht> ähm, danke, dass du dich um Elf Elfes gekümmert hast. Ich konnte zwar nicht sagen, was ich wollte, aber... Scheint, als würde es ihr bald besser gehen. Naja, ich gehe dann mal und hole die anderen ein. Man sieht sich. Sie, sie hat das Rabauke vergessen. Ja. <lacht> Ich bin enttäuscht. Ja. Enttäuschend. Das geht gar nicht. Deine Anteilnahme oh. daran erfüllt dich mit Entschlossenheit. Darf ich bitte anmerken, dass ich verwirrt bin? Ich ein bisschen <lacht> <lacht> du Wirst was? Verwirrt. Wieso? Was war das? Das war seltsam. Oh. Oh. Hallöchen! Wenn das nicht mein guter Freund ist, der mir vertraut. Hier ist Papyrus, der auch dein Freund ist. Elphys und ich wenden unser Training früh, sehr früh, also habe ich sie nach Hause geschickt, ganz nach Hause, ähm, jetzt habe ich ohne besonderen Grund das starke Gefühl, dass du dort auch hingehen solltest, zu ihrem Labor zu Hause, ich habe nur gute Gefühle dabei, tschüss. Danke, Toby Fox. <lacht> Diese Texte. Ja. Er wird nur sicher gehen, dass man da hingeht, auch wirklich so. Ja.